So ihr Lieben, hier ist wieder der Ritzo, ich grüße euch heute zweite Staffel, zweite Folge und heute wieder ganz besonderer Gast, heute ist der Mike zu Gast, Mike Czech aus Freital.